Hallo zusammen, ich bin Marco und mache als Polymerch bei der DGS. Ich zeige euch meinen Alltag, kommt doch mit. Am Morgen früh hole ich meine Aufträge rein, gehe dann direkt an die Maschine programmieren. Anschließend richte ich alles einrichten, sodass ich dann möglichst schnell alle Teile fertig bringe. Ganz am Schluss mache ich einfach eine neue Schlusskontrolle, also nachmessen und dann noch zu der nächsten Stelle bringen. Der Vorteil bei der Firma Degas ist, dass es eine recht grosse Firma ist. Das also jetzt es sehr viele Leute, es ist jeden Tag etwas Neues. Und die Lehre einfach ist recht breit aufgestellt. Das heißt, man lernt viel, es hat viel Stoff. Und so hat man dann am Schluss ein sehr grosses müssen. Ich auch, dass es eine sehr umfangreiche Lehre ist. Und man auch viel Zeit investieren, um den Stoff zu lernen. Ich bin bei der Firma Degas, weil ich mich beim Schnuppern sehr wohl gefühlt habe und weil mein Team sehr gut aufgenommen hat. Das war unser Alltag. Wenn es dir gefallen hat, dann bewerb dich noch heute. Ciao, Ciao. zusammen.